Hallo uh, Leute, uh, frohes Neues. Wir sind jetzt hier uh, draußen, das bin ich. Hi Leute. Uh, Sie haben jetzt 2019, das ist schon ganz cool. Und ich wollte euch was cooles zeigen. Ich drehe mal kurz die Kamera um. Uh, und zwar habe ich ein paar coole Sachen vorbereitet. Uh, hier haben wir eine By the Way the box, bei der wir die ganze Zeit uh, Feuerwerksraketen und so bekommen. Das ist ganz cool. Warum habe ich Staub in meiner Jacke-Tasche? Weg damit! Ähm, ich wollte euch ein paar Bilder zeigen, die ich dabei habe. Wir haben einmal Feuerwechsraketen. Die sind ganz cool. Zum mal dahin und fliegen die sofort los. Das ist ganz cool. Ich mach's nochmal. Ich gehe mal ein wenig näher an meinem Mikro dran. Also ja, ich finde das ganz cool. Also halt der Handy-Mikro. Äh... Dann haben wir ja noch äh, eine Schlange. Ich baue die mal kurz auf. Dann müssen wir hier ein wenig was aufbauen. Und wenn wir das dann da hinsetzen, dann sieht geht das ist ganz nach vorne. Bis zu der Linie. Ihr werdet das nicht weitermachen. Ihr könnt das ja selber mal ausprobieren. Das ist ganz cool. Ähm, ich habe hier noch so ein kleines Stäbchen. Ihr kennt das. Wenn, äh, wenn man so mit Feuerzeug dran geht, dann blitzen die so auf und dann bleibt das so für eine Zeit. Das ist ganz cool. Äh, am besten, ich habe jetzt kein Feuerzeug dabei, deshalb nehme ich mal das Feuer hiervon. Wenn man das dann sieht, ich stelle das mal hier hin, dann sieht man ja, dass, äh, dass das ein wenig leuchtet. Das ist schon ganz cool. Äh, ich mache das jetzt wieder aus. So. Entschuldigung, falls ihr im Hintergrund noch weitere Bälle hört. Da hinten habe ich meine Nachbarn irgendwo da. Die sind ein wenig laut. Ich habe noch ein paar Raketen. Die sind aber ganz, ganz krass. Ich habe nämlich deshalb hier sowas aufgebaut. Also Ich habe hier ein wenig äh, Sicherheitsvorkehrungen ähm, erstellt, damit hier keine Risiken äh, entstehen. Und was wir dafür tun müssen ist... die Rakete. Aufsetzen. Okay, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg! Wow, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, das war richtig cool. Habt ihr das gesehen? Warte, ich kann es noch mal machen. Das war richtig cool. Okay, baum, baum, baum, baum, auf Weg da, weg da, weg da! Schaut mal da oben! Oh mein Gott! Das ist voll cool. Okay. Ähm, als nächstes haben wir mir noch die Böller, die kennt man, macht man tschuh. Die schmeißt man ein wenig auf den Boden, dann machen die bumm. <lacht> ist ganz lustig. Ich brauche mal ein paar weitere Böller hier. Ja, muss man kurz in meiner Box ein paar raussuchen. Okay. Hier, schaut euch das mal an, wow. Das ist voll cool. Hey, warte, was sind das denn hier für welche? Verbotene? Sind Das denn nicht die, die im in, in Walmart benutzt wurden, damit äh, dieser eine YouTuber ganz viele Klicks bekommen konnte. Ey, das ist voll cool. Ich will auch voll viele Klicks haben, damit sich alle erschrecken. Uh, sollen wir die mal machen? <lacht> okay, ich mach die jetzt mal. Äh, uh. Guckt noch niemand? Ist gerade niemand da? Uh, da hinten ist jemand, aber er guckt mich gerade nicht an. Okay, wir versuchen es mal. Äh... Ah, ah, ah, oh nein, mein minekraft schließt sich von der. Uh, uh.